Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir die letzten Schatzkarten gesammelt und so einen Herzteil bekommen. Und ja, wir sind eigentlich nahezu fertig jetzt mit dem Spiel. Also, es gibt noch ein paar kleine Quests, muss ich sagen. Also, wir müssen noch jetzt 20 Herzteile sammeln. Dann noch äh, die Trifor Splitter sammeln und ich glaube, noch eine kleine Quest oder so machen. Die aber mit dem Herzen verbunden ist, am Ende. Ja, und da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber das sollte schon passen. Und ähm, ja, im letzten Part wollte ich ja hier noch das mit der Windmühle machen. Ähm, das hat nicht ganz funktioniert, weil der Wind nicht nach Osten oder so muss. Nein, der Wind muss so weit, muss anscheinend nach Norden, wie ich rausgefunden habe. Ähm, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber bei Norden soll es funktionieren. Auch wenn es für mich mehr Sinn macht, wenn der Wind nach Westen oder Osten geht. Also von der Seite kommt so, dass das Windrad sich dreht. Aber okay. Wenn es eben so funktioniert, dann funktioniert es eben so. Ich habe es ja nach Westen gesetzt. Und davor war es ja im Osten. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren, wenn es jetzt im Norden ist. Keine Ahnung warum. Aber es dreht sich jetzt. So. Und runter mit dir link. Wir kriegen ja jetzt hier noch ich glaube drei Herzteile kriegen wir noch hier in dem, auf der Insel. Das ist noch einiges, muss man sagen. So. Äh, ja, ich. Achso, ich sollte von der Schokoladenseite abbilden. Ähm, ja, das musst du sogar machen für einen Herzteil jetzt noch sogar. Ja, komm, das mache ich jetzt einfach. So, das Bild kann ich eigentlich theoretisch sogar schon direkt ihr geben. Ah ne, warte, das ist falsch. Okay, das passt nicht so. Egal. Ich will jetzt erstmal ähm, die beiden anderen Herzteile holen. Die beide an sich mit dem ähm, Leuchtturm zu tun haben. Beziehungsweise mit der Windmühle und dem Leuchtturm, den ich aktivieren soll. Und für den Leuchtturm, ja, dafür brauchen wir noch ein Item. Was wir aber schon natürlich länger haben. So, rede ich mit dem. Kaum zu glauben, aber das Rienrad dreht sich. Wie mag ich es wohl wieder in Gang gesetzt haben? Wer auch immer es war, einschließlich im Vers, es gibt noch eben doch noch nette Leute auf der Welt. Nur wenn es äh, wenn es sich also mal dreht, solltest du dir auch eine kleine Fahrt damit gönnen, Junge. Spring einfach in eine der Gondeln und genieße die Aussicht. So. Ähm, wir müssen den Leuchtturm aktivieren. Damit er wieder funktioniert. Und dafür muss oder braucht man die Feuerpfeile. So. Wir müssen nämlich jetzt in das Ding hier irgendwie reinschießen. Oder so keine... Ahnung. Warum... Warum geht das nicht? Warum dreht sich das nicht? Hallo? Hallo? Gebiet des Feuer bringenden Bogens aus der Ferne wirst du uns zu uns kommen und das Licht des uns wieder auferstehen lassen. Dann wird er das nächste Meer erneut mit seinem sanften Schein erhellen. Prophet Eljad Kann es sein, dass das nur... Oh mein Gott, Link Okay, es kann sein, dass das nur in der Nacht funktioniert Dann mache ich jetzt erst nochmal was am Tag Für, eine der, für ein anderes Herzteil dann, dann Ich muss nur die richtige Person finden Dumm, du, du, dumm, du, dumm, du, du, dumm. Und zwar du. Wir haben ja das Bild von dem, von der Frau hier gemacht und das steht ja auf sie. Der ist ja in sie verliebt und wir zeigen ihm das Bild. Ich muss dann letzte immer sie denken. Sie ist wirklich wunderschön. dass mir erneut klar geworden ist, als ich sie gesehen habe. Und genauso ist mir klar geworden, dass mir nicht Bild von ihr nicht reicht. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich mache sie zu meiner Freundin. Am besten ich lasse sie auf eine Tasse Kaffee in die Kaffeebein. ein. Oje, oh wie sie so regieren wird. Ich bin ja so aufgeregt. Ich habe einen Entschluss gefasst. Zuerst lade ich sie mal auf eine Tasse Kaffee ein. Und wenn es gut läuft, werde ich mir mal ihr meine Liebe gestehen. Oh je, ich bin ja so nervös. Aber da muss ich durch. Wenn, sie, wenn ich sie wohl nur am besten einlade. Ja, vielleicht laden wir sie ein. Ich glaube, das muss man machen. Ich bin mir nicht sicher. Ich rede einfach mal mit ihr. Dum, dum, dum. Wir müssen nämlich die zu zusammenbringen, einfach nur. Ob er morgen wohl auch hier vorbeikommt? Dum, dum. Ich keine Ahnung, ob was passiert, wenn ich jetzt auf Nacht umstelle. Ähm, ich mache jetzt mal Nacht, weil ich glaube, dann dreht sich der Leuchtturm. Und wenn sie jetzt weg sein sollte, dann hat alles geklappt. Wobei steht die überhaupt nachts hier? Ich weiß nicht bin mir gar nicht sicher. Ja, komm, dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Ähm, dafür müssen wir in die Kaffeebar gehen. Er meint es ja, dass er sie in die Kaffeebar einladen will. Mal gucken, ob es geklappt hat. Nein, anscheinend muss ich irgendwie noch was machen. Hm. Ich glaube, ich muss mal ein Bild von dem machen, wie sie sich anschauen. Wie das genau geht, weiß ich es nicht. Wir müssen es halt herausfinden. Aber an sich sollte es nicht allzu schwer sein. Einfach immer mit denen reden. Irgendwann sind die schon zusammen. So. Es gibt hier an sich drei Stories mit. Also drei Herzteile, die mit Liebenden zu tun haben. Einmal das mit Dolores und dem Moblin. Dann hier mit, den, mit dem Typen und der Frau hier gerade. Und dann noch mit Immanuel Koch von seiner Freundin. Also seiner alten Bekannten. Okay, der Leuchtturm dreht sich jetzt auch. Okay, dann können wir das jetzt auslösen. Komm schon. Und das Ding ist aktiviert. So. Leuchtturm funktioniert wieder. Und die Truhe hier erscheinen. Und da ist ein Herzteil drin. Jedoch, Leute. War ist das noch nicht. Und ich finde es interessant, was ich hier gerade mache, weil das lebensgefährlich ist, aber egal. Yo, link du bist echt ein bisschen crazy drauf, Mann. Und du springst natürlich genau daneben. Na ja, toll. So. Wir müssen nämlich jetzt mit dem Typen reden. Äh, der da steht. Und über, immer über den Leuchtturm redet und das Windrad Und dann müssten wir von dem ein Herz erkriegen, wenn ich mich nicht irre. Kann sein, dass ich mich irre, aber... Ich bin mir sicher, dass ich mich nicht irre. Jetzt zumindest das Blöd, wenn ich mich irre. So. Eine schöne Nacht, nicht wahr? Hast du das gesehen, Junge? Der Leuchtturm strahlt wieder. Damit wird die dunkle Nacht endlich wieder vom strahlenden Licht erhellt. Mann, ich bin so glücklich. Ich muss einfach irgendjemand etwas schenken. Da kommst du mir gerade recht, Junge. Hier, das würde ich... Yo, random. Egal, wir haben herz Herzteil bekommen. Damit hat Hormone sein Wahrzeichen wieder und das Leben hier wird sicherlich bald noch geschäftiger werden. Ja, man kann zumindest eure Insel finden durch den Leuchtturm. Das ist doch auch mal nicht schlecht. Auch wenn, ich denke, dass man eure Insel eigentlich recht gut sehen sollte, weil hallo ist es eine recht große Insel. So, und wir müssen jetzt... Das, äh, wo ist die Insel? Die ist da im Norden. Ähm, wir müssen nämlich erst noch den Wind anpassen, damit wir... Ist das jetzt... Na, ist im Süden. Komm schon. Oder? Muss das im Süden oder muss das nicht sogar im Südwest? Oh, ich glaube, ich werde nochmal den Wind ändern. Dun, dun. Ich weiß nicht, ob man von hier aus überhaupt das Ding erreichen kann. Ich mach mal nach Südwest. Es scheint mir ein etwas bessere Wind zu sein. Oh, ich habe viel zu wenig Mana. Hey, ich habe zu wenig Mana. Ich muss mir noch Mana besorgen. Ist hier irgendwo welches? Äh, da sind... Vasen, wo kriege ich Mana jetzt schnell her? Vielleicht hier in nen... Ach, komm schon, das ist halt so wenig Mana und ich brauche das jetzt eigentlich mal so. Und ich krieg natürlich kein Mana. Okay, dann versuche ich es halt von hier aus mal. Ich meine, ist jetzt auch nicht allzu weit scheint auch, auch zu klappen und das oh mein gott ihr wollt mich verarschen ich bin da gesprungen ich will jetzt machen ich sagen ob das Mana erreicht aber ich mir jetzt gar nicht so sicher weil wir jetzt schon mal hier sind können wir auch also wenn, weil es dunkel ist können wir jetzt eigentlich auch gleich uns das ähm, nächste legendäre lichtbild kaufen So, es hat genau gereicht zum zweiten Versuch. So. Und hier müsste das nächste halt drin sein. Dum, dum. So. Zwei weitere haben wir in diesem Patch schon mal. Jetzt holen wir uns noch das von den ähm, Liebenden. Ich glaube, ich muss nochmal ein Bild machen, wenn die sich anschauen. Wobei, ich ich gehe jetzt nochmal zu Emanuel und dann passt das. Dann, hm. dann sollte das passen äh, der ist hier man kann ja jede Nacht ein neues kaufen ich, ich sag mal so, ich muss es eh irgendwann erledigen da kommen wir eigentlich gar nicht drum rum und ich meine, ich bin mir echt sicher, dass wenn wir äh, die ganzen Schatzkarten bergen, dass wir da so viel Geld auch noch beikriegen das sollte passen oh, so ein Bild habe ich sogar noch das ist eigentlich ganz gut dann Hallo? Hast du ein neues Lichtbild? Klar möchte ich das Feenkönig. Hab ich die schon? Ist das jetzt dasselbe oder ein anderes? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt zweimal dasselbe gekauft. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber es gibt zwei ähnliche. Ja, das sind nämlich verschiedene. Okay. Haben wir schon mal zwei von sieben Lichtbildern? Das ist, das ist auch schon mal was. Das sind nur noch 57 Rubine, die ich für Immanuel Kock aufbringen muss, leider. So. Ähm, dann können wir noch das Lied ähm, Kleine tag und Nachtmusik spielen. Für ein Herzteil. Also, damit die halt wieder hell ist. Oh, sie ist nicht da. Das heißt, sie muss jetzt mit ihm in der Kaffeebar sein. Hat das anscheinend schon gereicht? Okay, warum nicht? Da sind sie. Ah, du bist es. Hör mir mal zu. Ich hab's tatsächlich gewagt, gewagt und gewonnen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und sie angesprochen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Sie war nämlich genauso verliebt in mich wie ich in sie. Wir sind jetzt ein Paar. Kannst du das fassen? Findest du äh, es nicht auch, dass wir auch wundervoll zusammenpassen? Wir sind ja so glücklich. Unsere Herzen sind im Glück vereint. Und deswegen haben wir beschlossen, dass du uns auch etwas von unserem Glück abhaben sollst. Yeah, und ein Herzteil. So, und das sollten alle Herzteile in Portemonnaie sein. Ähm ich schau ganz kurz. Nein, das sind alle Herzen in Portemonnaie. Alle Herzen haben wir damit. Alle Herzteile. Und an sich gibt es hier nur noch... man kann, Ich, ich könnte jetzt noch den schleim typen da. Äh, 15 blaue Elixierschleime geben. Oder Chiles oder so heißt das, glaube ich. Und ähm, ich schau mal ganz kurz auf die Zeit. Wie lange nehme ich schon auf? Kann man noch was machen? Und... Ja, die Frage ist, was mache ich? Ich würde... Hm... Ich überlege gerade, was mache ich denn hier? Wir können zum Capo Grande gehen. Das ist eigentlich auch ganz okay. Da können wir auch eigentlich ganz gut hin. Ich, weiß, ich muss ganz kurz gucken, wo das Capo Grande liegt. Das war, glaube ich, hier links irgendwo, oder? Wo ist es dann Capo Grande befindet sich hier. Dann, ja. Brauche ich mal ganz kurz den Kanon des Sturms. Hm, hm. Ja, ich tuske es eigentlich am nächsten. Hier gibt es glaube ich auch noch irgendwie ein Herzteil. Ähm, aber wir haben noch eine Quest vor uns, das wisst ihr ja. Das ist recht wichtig, dass wir die Quest noch abschließen. weil wir das zu vielen verschiedenen Inseln müssen. So, dann schaue ich mir mal auf der Karte um, in die Richtung liegt das Capo Grande. Ja, ich sehe es auch schon. Und dort müssen wir alle Kanonen zerstören. Das war glaube ich, das war diese Festung hier, oder? Hm. Und das ist eine Festung? Sind hier Kanonen? Hm. Ah. Wo muss man die an dem Ding kaputt machen? Ich es könnte sein, dass man die auch hier kaputt machen muss. Wow, da sind so viele dran. Ja, da das ist, sicher ist sicherlich der Wachturm gemeint. Ich weiß zwar nicht, warum das auf meiner Liste nicht steht, dass das ein Wachturm ist, aber egal. Gibt da Schlimmeres. Komm schon. Komm schon, triff. So, weiter. Mhm. Duh, duh, duh. Au, lass das mal. Komm schon. So, weg mit dir. So, einer ist noch da. Glaube ich, es ist, es ist eine, oder? Können auch zwei sein. Ne, ist noch einer. Aber das Ding ist richtig gut bemannt, muss man sagen. Ja. Und es ist wahrscheinlich schon hier mit gemeint gewesen. Dann. So, da ist der Turm. Ich würde sagen, ich gehe dann auch noch auf Capo Grande rauf und schaue mir mal ähm, den Kram an. Vielleicht gehe ich noch zu Tantopia mit euch und gebe äh, mit euch die legendären Lichtbilder und so ein Kram ab. Das könnte ich noch in den Party reinpacken. Dann könnten wir eigentlich auch im nächsten Part dann die nächste Quest beginnen. Also die nächste oder eigentlich die letzte wirkliche Quest im Spiel. Und danach könnte eigentlich die nintendo jagd beginnen. So. Und so. Ui, ich war hier sogar schon mal drauf. Und hab eine Schatztruhe gelootet. Aber ich habe wahrscheinlich nichts kaputt gemacht. Dum, dum, dum. Oh yeah, ein weiteres Herzteil. Und wir haben 16 Herzen. Geil. So. So schnell geht das. Jetzt auf der Herzteiljagd. Ich muss gucken, dass ich auch nochmal dem nächsten paar. Goldfedern sammeln. Mir fehlen ja noch drei Stück, das wisst ihr ja. Für ähm, den einen Typen auf Drakonia, der ja die Goldfedern will. Das ist recht wichtig, muss man sagen. Kann man nichts machen. Dann, Dann geben wir jetzt mal die Lichtbilder ab. Und die legendären Lichtbilder. Es fehlen uns, wie gesagt, es fehlen uns noch einige Lichtbilder, aber es ist hauptsächlich eigentlich alles legendärer Kram. Dann noch die Bossgegner. Ein paar von Draconia fehlen uns noch. Also ähm, auf Präludium fehlt uns noch eine, eine einzige Figur. Das liegt aber daran, weil das ein legendäres Lichtbild ist. Aber Portemonnaie ist halt noch viel zu tun. Da werde ich vielleicht demnächst mal auf jeden Fall ganz, ganz viele Fotos machen. Das wird ganz, ganz dringend wichtig hier. Aber wir werden jetzt auch bald hier ähm, äh, Tantopia vollständig. So, er hat Figuren ähm, angefertigt, das ist toll. Egal, wir können jetzt erstmal hier die ganzen Bilder abgeben. Wie reagiert auf die Bilder? Ganz normal, okay. So, dann geben wir das noch ab. So, dann geben wir noch... Ja komm, wir geben sie einfach ab. Ich meine, wenn wir schon das Bild haben, können wir es abgeben. Dann können wir sie rausstreichen bei der nächsten... Beim nächsten Mal, wenn wir in Popmonesen Fotos machen. Dann noch das... Äh, was ist das? Das, das glaube ich die... Ne, ist eine große Fee, glaube ich. Nicht die Feenkönigin. Ähm, was haben wir noch? Den habe ich schon, das weiß ich. So. Löschen... Mond brauchen wir nicht. Die können wir eigentlich nehmen und abgeben. Können wir auch abgeben. Terry haben wir. Den haben. Ja, die können wir auch noch abgeben. Ich meine, warum nicht? So, nimm das noch hier. Ich hoffe, du nimmst so viele Bilder an. Weil sonst nimmst du eigentlich immer zwölf Bilder an und das sollte reichen. Komm, das nimmst du aber auch noch an. Okay. Das ist ja toll. So. Dann haben wir das jetzt auch schon mal hinter uns. Und dann können wir eigentlich in den ähm, kommenden Parts eine kleine Quest hier anfangen. Ich freue mich da schon recht drauf. Und ähm, ist es eine nervige Quest, muss man schon sagen. Aber es ist so die letzte große Quest im Spiel, die wir noch machen müssen. Also so eine Nebenquest, die halt nicht wichtig ist. Und ja, Leute, ich sage, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schaut nächstes nächste Mal wieder ein bei The Last of the of FKD, KD, wenn wir hier weitermachen. Und ich sage bis dann, ciao, euer Rocky.